Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Martin, was haben wir die Woche? Na ja, coole Sachen. Das ist fix. Kurz, als Anatologe. Wirklich? habe ja, das tote Wahlrecht. Okay. Und tierische Modetrends. Hallo. Was war los bei Schwarzbau die Woche? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jedes Mal, wenn ich diese Pferdegeschichte vom Kiki lese, <lacht> also von der Polizei natürlich, ja. Pferdepolizei, ja, ja. Berittene Polizei. Berittene äh, der der den Polizei. Polizei. Denke ich mir, vielleicht ist das eine Hypotherapie. Der Mann schon hat schon langsam, gell? Aber es, es gibt ein Problem dabei. Ja, was? Der Spaß kostet 64.000 Euro jetzt. Das Und geht auf Krankenschein nicht mehr. Das glaube wir auch nicht. Aber eine Polizeikrankenkasse? Kenne okay, ich Okay. Hast du, gehört, du, hast du gehört, dass ich da kurz um die Vögel kümmern soll? Um die FPÖ? Nein. Die Schwarzen? Nein, wirklich um die Vögel. Ja, genau, um Stärke, okay. ganz konkret. Vor Frau Altenberger sagen, die Zugvögel. Ich glaube, sie ist da kurz schon alt genug, um sich mit den Störchen zu beschäftigen. <lacht> Entschuldige. Das, das ist indiskret, das kann ich nicht beantworten. Genau. Also, ich habe keine Kindergartenpädagogik. Also, jedenfalls, der Kurz soll sich um die Vögel kümmern. Die Zugvögel, die Stärche von Fahlenberg weg, damit die nicht erschossen werden. Weil seine ganzen ÖVP-Jagderspaletten, Ja. Okay. Ich hätte eine Lösung. Ja. Er zirkt mit einer mit. Als Oberstorch. Genau. Ja, und Österreich hat ja den EU-Vorsitz. Und wir bist du zufrieden damit? Womit? Ja, da gab es jetzt eine Umfrage. <lacht> und die Leute sind gefragt EU worden. eu Ja, die Leute sind gefragt worden. Und 8% haben gesagt, sehr, äh, 41% eher, äh, 23% eher nicht und 10% gar nicht. Und 17% haben wahrscheinlich so geantwortet wie du. Keine Ahnung. Hat man irgendwas davon gehört jemals? Eins weiß Was? 31. Dezember ist aus. Ich bin ja jede Woche immer sehr gespannt. Was gab es beim Trump? Die Woche war richtig was los. Fangen ja. wir mal an mit ähm, Klassiker. Der Trump kennt sie aus, wie man mit den neuen Medien umgeht und so Zeitgeistsachen. Und wie hat er das gezeigt? Er hat ein schönes Plakat im Game of Thrones-Stil aus der Grünen geschmissen. Okay. Und zwar Sanctions are coming. Okay. So Winter ist keiner, ja. ja. Weil der Iran mit seinem Atomabbauprogramm da, da schummelt und jetzt sagt er, mit mir nicht. Mhm. Aber so gut wie er da ist, so schlecht ist er, wenn es um wirkliche Journalisten geht und dann die einmal nachfragen. Mhm. Er hat jetzt einen CNN Reporter des Weißen Hauses verwiesen, vor live, mhm. weil der wirklich die Frechheit besessen hat und hat den Trump gefragt, wie schaut es jetzt aus mit der Russland, Untersuchung und den Wahlkampf. Das ist eine Frechheit. Ein Journalist, der Fragen stellt und kritisch ja. noch dazu. Genau. Der Trump hat einen einfach ja. Aber die zentrale Nachricht diese Woche war natürlich Midterms Elections. Klar. Die Wahl in Amerika. Während alle Medien, die schon groß und breit ausgeweitet haben, jeden Bundesstaat Einzelergebnisse. Genau, Zeitweise hat sich heute auf die wirklich wichtigen und relevanten Ergebnisse konzentriert. Wie man es von unserer Qualitätszeit dann gewohnt sind. Eben. Und da haben wir die zwei Highlights. Und zwar, es gibt den ersten offenen, schwulen äh, Gouverneur, und zwar in Colorado. Aha, wusste ich nicht. Ja, ist jetzt so. Mhm. Und, <lacht> für mich die allerbeste Nachricht, mhm in Nevada, mhm. hat es auch Landtagswahlen gegeben, mhm. da hat sich ein republikanischer Bordellbesitzer ja. aufstellen lassen. Den haben sie aufstehen lassen? Der hat gewonnen. Was? Das Problem ist, Nein, was? er ist tot. Was denkt sie, die Verliererin? Ja. Martin. Warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Was hast du gelernt, die Woche? Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich über einen defekten Lift ärgert, ist meine Erkenntnis. Ja. Nicht. Nein, da bin ich auch fix dabei. Oh ja? Aber wer sonst noch? Die US Navy. Die Navy? Ja. Und sie brauchen die Lifte? Die haben den teuersten Flugzeugträger der Welt gebaut. 11,5 okay. Milliarden Euro. Der hat sicher eine Küche und ein paar Klo. Und elf Lifte. Okay. Und alle kaputt. Jetzt müssen wir das ganzen Krempel wieder an den Hafen zurückziehen. Der Flugzeugträger ist außer Gefecht. Shit. Oh da wird der Otis einen Tee gekriegt. <lacht> genau. Und du? Was hast du gelernt? Ich habe von einem neuen Mobetrend erfahren. Aha, welcher? Ja. Ein sehr kurioser. Okay. Und einer, wo wir leider nicht mitmachen können. Was? Es geht um Schwänze. Na hallo! Man kann also okay, Tierschweife. Okay. Die man sich hinten aufs Popscherl montieren kann. Und warum soll wir da nicht mitmachen können? Ja, weil wir ja sitzen, die ganze Zeit. Ich glaub, man kann ja vielleicht so lange Affenschwänze... So. Oder einen Genau. Ja, das Problem ist, ja? die Teile <lacht> haben auch Fernbedienung. <lacht> nicht ernst. Oh, ich. So geil. Oh, Bevor wir jetzt zu sehr abschweifen, Ja, ist besser. Genau, haben wir noch eine kleine Nachricht in eigener Sache. Wir freuen uns mit euch gemeinsam, nächste Woche unsere 50. Episode feiern zu dürfen. Ja, so viel sind schon. Ja. Und aus diesem Grunde würden wir zwei uns sehr freuen, wenn ihr uns ein paar Glückwünsche auf Facebook YouTube, oder wo auch immer ihr uns seht, hinterlassen würdet, oder? Und wir werden die Besten davon vorlesen. Ja. Das heißt, ihr kommt dann in die Sendung, sozusagen eingeblendet, das wäre ziemlich cool, wenn ihr da mitmachen würdet, mhm. unsere Zuschauer auf Okto können das auch machen, mhm. wir werden nämlich auch die Okto-Facebook-Seite genauestens im Auge behalten. Und Einsendeschluss Schluss ist der 14. November um 23.59 Uhr. Weil wir müssen ja die ganzen Wäschekörbe schon noch durchlesen. Und der Martin ist bei sowas sehr, sehr genau. 23.59 Uhr. Um 0 Uhr ist es vorbei. Pech das nicht dabei. Kommt in die 100. Sendung. Ja, in diesem Sinne bedanken wir uns bei unseren Okto-Zusehen. Danke fürs Reinschauen. Auch hier werden wir sicher noch die 50. feiern. Ja. Aber trotzdem, danke fürs reinschauen, habt eine schöne Woche, und bis nächste Woche. Baba! Ciao! Ja. Und ihr lieben Internetmenschen, mhm. wie gesagt, danke, dass ihr da seid. schreibt uns ein paar nette Worte, würden uns freuen, mhm. jo. und wir sehen uns dann bei der 50. Episode. Ciao!